Ich habe einen unbeugsamen Geist. Ich kann mit erschaffen, was immer ich möchte. Von dem Göttlichen umgeben und von der Weisheit erleuchtet, beschreite ich meinen Weg der Erneuerung. Hallo, mein Name ist Ina Janel und ja, mein Thema ist von. Es ist eine Königsdisziplin, zumal in den Zeiten wie heute. Ich habe mir die Krone aufgesetzt, um die Aufmerksamkeit zu erlangen. Und das hat funktioniert. Das Thema Geld. Geld macht Geld. Und das ist Tatsache, die ich, der ich selber in dem letzten Jahr auch Zeugnis bin. Wie das? Ganz einfach. Seitdem ich die Meinung, seitdem ich meine Denke über das Geld verändert habe, seitdem hat sich auch mein Leben verändert. Aber zuerst musste ich meine Denke verändern. Zuerst musste ich eine andere Meinung über das Geld gewinnen, damit das Geld in mein Leben eintritt. Ich möchte das Thema Geld, Geldstrategie, Optimierung für viele, die bereits schon eine haben und befolgen und für diejenigen, die das noch nicht haben, dass sie sich aufstellen. Ich möchte das Thema polarisieren und aus der Sicht, wie in meinem Leben, alles Gelaufenes erzählen. Ich denke, und seitdem hat sich auch mein Leben verändert, das Geld ist wie innerer Spiegel dessen, was du tust, und wie du handelst, was auf das gleiche hinausläuft, habt aber feine Differenzierungen, da siehst du auch im aus. Wenn du dich umschaust in deine Umgebung und fragst, warum du nicht mehr hast, nicht besser hast, dann liegt es daran, dass du noch über das Geld nicht richtig denkst. Also nicht richtig. Das Geld kommt in dein Leben nicht nur als Lohn. Wenn das aber jetzt der Fall ist, und das war auch für mich so, auch nur in der Form kam das Geld in mein Haus, dann erzähle ich dir noch etwas anderes dazu. Das Geld ist im Sinne, wie du Gehalt oder Lohn bekommst ist nur ein Ausgleich für deine Mühen, deine Geduld, für eine Fähigkeit, die du gerade auf dem Arbeitsmarkt verkaufst. Das Geld ist aber auch noch etwas anderes. Was ist? Wenn du aber viele tolle Eigenschaften hast und damit kein Geld verdienst, zurzeit noch nicht, muss ich sagen. Zum Beispiel, du hast wunderbare Fähigkeiten als liebevolle Mutter oder Vater. Als tolle Bäckerin oder ein guter Koch oder als eine Pflegeperson für einen Menschen in dieser Welt, siehst du. Diese wunderbaren Fähigkeiten, wenn du richtig darüber nachdenkst, sind nicht richtig gewertschätzt im Sinne von entlohnt in der Welt. Das hat viele Ursachen und das werde ich heute nur ein wenig thematisieren. Die Welt ist eins, ist ein Ganzes. Und der Mensch, du und ich, wir sind ein Teil dieser Welt. Aber der Mensch ist noch mehr. Der Mensch hat in sich noch eine eigene Die Welt ist eine fließende Energie. Der Mensch ist auch ein Teil der fließenden Energie, hat aber durch seine Emotionen, Gefühle und Fähigkeiten, wie ein Willen, in der Lage, Energie zu magnetisieren. Und das ist auch genau das, was anders läuft in meinem Leben. Und seitdem ich tatsächlich Geld magnetisiere, habe ich mehr Geld. Bleib dran, weiter in meinem Video erzähle ich dir. Ich verlasse ganz kurz diese Passage und beleuchte dir noch einen weiteren Punkt. Du magnetisierst, ich magnetisiere alle Gedanken, die in mir sind. Von schlechten bis guten. Selbst die Gedanken, die du nicht magst und denkst andauernd darüber, ich möchte nicht darüber denken, ich möchte über diese Person, die mich geärgert hat, nicht denken, ich möchte sie in meinem Leben gar nicht haben. Und deine Gedanken kreisen aber und magnetisieren genau diesen Gedanken, laden genau diesen Gedanken mit Energie. Und du hast ein Ergebnis, dass du immer noch an diese schlechte Person denkst, die dir Unrecht getan hat. Und dass du immer noch das Problem mit sich trägst. Du bist das Produkt deiner Gedanken. Das ist nicht von mir und ist keine Anschuldigung. Das ist das Gesetz der Anziehungskraft. Solange du die Gedanken hältst, ob du daran glaubst oder nicht glaubst, an das Gesetz der Anziehungskraft, du trägst weiterhin mit dir diese Gedanken. Diese Gedanken arbeiten im Hintergrund und verändern dein Leben, wenn das Schlechte. Gedanken sind zum Schlechten und wenn das die guten Gedanken sind, wenn du sie gut hältst dann verändern sie dein Leben auch in die gute Richtung. In eine willkommene, reichhaltige Richtung. Und mache dir eine Übung. Denke nur einen einzigen Tag. So wie du immer denkst, aber mit dem Unterschied, dass du es kontrollierst. Schreibe dir auf die Gedanken. An einem Arbeitstag. Finde immer die Gelegenheit, dir die Gedanken aufzuschreiben und schau am Ende des Tages, wie oft der gleiche Gedanke da ist und worum dreht sich in diesem Gedanken. Was ist der Sinn, was ist die Sache in diesem Gedanken? Schaue in dich hinein und schau das Thema, womit ich an dich herantrete. Was denkst du über das Geld? Und versuche nicht zu werten. Versuche die Gedanken erstmal nur zusammen. Was denkst du über das Geld? Ich muss ein bisschen Kamera drehen. Ich nehme es doppelt auf für meinen Videobeitrag auf YouTube. Und das hat nicht den, nicht den Fokus, den ich habe. Und was denkst du über das Geld? Warum du so denkst? Was hilft dir diese Gedanke? Was macht es mit dir? Heuch in dich hinein. Hast du jemals über diesen Zaun gedacht? Der Zaun ist hier gemeint, das Thema Geld, und zwar so, dass dich das so ausbremst, dass du das wie vor einem Zaun empfindest zu stehen. Ist dein Unterbewusstsein wohl auf das Geld zu sprechen oder nicht wohl? Ich habe über diesen von mir hochgezogenen Zaun vor ungefähr anderthalb Jahren darüber geschaut oder darüber gemacht. Und mein Fazit davon: das war ein Phantom. Vermutlich, dass die Eltern, die Bezugspersonen, wer auch immer das sein kann, die Gesellschaft, die mich geprägt haben auf jeden Fall, waren für diesen Zaun verantwortlich. Es ist nicht böse gemeint. Es ist auch vielleicht für sie nicht bewusst gewesen. Es wurde auch dem nicht beigebracht, über das Geld anders zu denken. Sie sind auch nur in eine Schablone aufgewachsen. Die Schablone haben sie an mich weitergegeben. und Ich bin da hineingewachsen, wurde geformt, bis ich an den Zaun kam wo ich ganz anders über das Geld nachgedacht habe. Ich vermute auch jetzt, wenn du meinem Video zuschaust, ist eine Energie in deinem Unterbewusstsein in Bewegung gekommen. Dein Unterbewusstsein beherbergt ganz viel Kreativität und die Träger dieser Kreativität sind gedanken. Sie sind nicht schlecht und sie sind nicht gut. Sie sind einfach kreativ. Sie können deine Zukunft zerstören, aber sie können auch deine Zukunft gestalten. Und du färbst diese Gedanken. Dein Kopf, deine Gedanken, das, was du denkst, im Sinne jetzt auch vom Geld, färben die Gedanken. Und sie gestalten kreativ auch weiterhin dein Leben. Ich weiß das, weil es auch bei mir genauso war. Als ich über den Zaun geschaut habe, habe ich den Gedanken überwunden, dass das Geld etwas Schlechtes ist. Noch extremer. In der Bibel gibt es einen Satz. Ich rate auch dir, darüber nachzudenken. Da, wo dein Herz ist, da ist auch dein Schatz. An einem Punkt vor dem Zaun oder möglicherweise auch dieser Gedanke mich an diesen Zaun überschreiten gebracht hat, habe ich gedacht: Was ist mit dem Geld? Welchen Wert hat das Geld? Heute weiß ich, dass das Geld weder gut ist noch schlechten Wert hat. Geld ist lediglich das, was das ist. Das ist einfach ein Tauschmittel. Und Geld ist das, was man daraus macht. Geld ist... Welche Intention unterstützt das Geld? Die gute oder die schlechte? Das Geld ist ein Tauschmittel. Aber was ist das Geld wert? Was ist für mich das Geld wert? Wo, wo ist der Gedanke, der meine positive Einstellung zum Geld trägt? Und heute sage ich euch, das Geld ist ein Schatz. Und da, wo mein Schatz ist, wendet sich mein Herz. Wie gehe ich mit einem Schatz um? Wie gehst du mit dem Schatz um? Ich gehe mit meinem Schatz sehr liebevoll um, wie mit meinen Kindern. Ich liebe es, Wenn man bei den Kindern bleibt und sie erzieht, muss man den Kindern auch Grenzen setzen und von Angst erzählen und auch... ja, Kritik üben. Was sehr Unbequemes, Unschönes ist. Aber wenn meine Kinder mir egal wären, würde ich das auch nicht tun. Und ich sage jedes Mal, wenn ich dich nicht kritisiere und dir wirklichen Wert gebe, nicht dem Menschen selber, sondern der Sache oder der Qualität der Sache, die das Kind erledigt, würdest du nicht wissen, wie gut oder wie schlecht du bist. Und ich werde dir nicht zu viel geben am Wert, oder meine Bewertung, meine Note, mein Smiley wird nicht ausfallen, wenn ich die Sache tatsächlich nicht solide oder nicht gut finde. So ist es auch mit dem Geld. Ich finde das Geld großartig. Wie gehe ich mit dem Geld um? Wie gehe ich mit dem Geld als Kind und als Schatz um? Das Geld braucht Instrumente und das größte Instrument für mein Geld ist mein Kopf. Wenn meine Schaufel und meine Denkweise damit gemeint nicht richtig läuft, wenn meine Schaufel verrostet ist, wenn meine Glaubenssätze über das Geld schlecht sind, dann ist das Geld auch kein Schatz. Liegt es nicht am Geld selber, sondern es liegt einfach an meine verrostete Schaufel, an meinem verrosteten Kopf, an der Denkweise, an dem Mindset. Und das, was ich in dem letzten Jahr gemacht habe, nachdem ich das erkannt habe, es kam nicht von heute auf morgen. Es gibt unzählige Bücher, die ich gelesen habe und äh, die meine Denkweise gerichtet haben, aber auch Instrumente, die ich dazu benutzt habe. Und äh, die Instrumente sind einfach Schnittstellen zwischen dem Glauben jetzt in dem Falle über das Geld in das Tun kommen, in der Praxis umzusetzen. Das ist zum Beispiel Wissen über das Geld was das Sparen betrifft, Wissen über das Geld, was das Anlegen betrifft und darüber hinaus das tatsächlich zu tun, zum Beispiel das Geld zu trade. Ich habe vorher über das Geld nur in eine einzige Weise gedacht, das wird mir durch den Lohn reinkommen. Nein, ich habe es gelernt, es auch anders damit umzugehen, indem ich das Geld aktiv angelegt indem ich das Geld trade, indem ich in einen Mehrwert setze, dann zuerst musste meine Schaufel bereinigt werden und mein Mindset und meine Denkweise bereinigt werden beziehungsweise gefühlt werden darüber oder mein Verständnis darüber, dass Geld ein Schatz ist, zu drehen. Das Geld ist nicht etwas Schlechtes, sondern das Geld ist ein Schatz. Wie die Krone Sie nimmt jetzt eine Aufmerksamkeit ein. Das ist noch keine echte Krone, aber es wertet, es erhebt das, was ich über das Geld denke, weil das mein Schatz ist. Das Geld ist ein Werkzeug zu meinem Reichtum. Mein Schatz ist der Weg, dass mich zu meinem Reichtum, zu meiner finanziellen Unabhängigkeit, Souveränität, Freiheit, all die Begriffe haben mit, mit, damit zu tun. Hast du das Geld, hast du die Freiheit, es so zu leben, wie du es möchtest. Das zu tun, was du gerne möchtest. Das Geld erlaubt mir die Freiheit, auch das zu arbeiten, was ich möchte, zum Beispiel jetzt dir in dem Videobeitrag einen Inhalt zu erstellen, worüber ich Spaß habe zu reden, weil ich gerne und wirklich Spaß habe, Geld anzulegen und weil ich sehe, dass es auch gut ist und weil ich das jedem wünsche. Ich möchte diesen Mehrwert dir auch in einem Minikurs innerhalb von einem Monat mitgeben. Ich habe in dem Jahr 2020 auf das netto angelegtes Geld 20% Rendite gemacht auf dem Aktienmarkt und ich möchte dir den Weg zeigen. Absolut kostenlos. Ich möchte einfach das Deine Denke veränderst und dass Du vom Geld wie vom Schatz sprichst. Es ist eine Arbeit mit Deinem Unterbewusstsein und das funktioniert, wenn man die Glaubenssätze verändert. Ich weiß das, weil ich Hypnose praktiziere, auch ich unterlag auch der Hypnose und das tue ich auch immer wieder. Wenn etwas in mir nicht stimmig ist, dann mache ich Hypnose, Selbsthypnose oder Fremdhypnose und bereinige diese Stelle. Und wenn das Unterbewusstsein und die Glaubenssätze mit Stimme, dann kommst du leichter auch in das Tu. Nur was du tun solltest, du brauchst einfach eine Geldstrategie. Strategie klingt wieder fremd, also vielleicht fremd, aber das ist das Ziel, das Ziel zu setzen, einfach konkret eine gewisse Summe im Jahr einzusparen anzulegen. Das hängt davon ab, mit welchem Paket du startest oder das Geldstrategie ist auch für diejenigen, die das bereits schon haben, darüber nachzudenken, wie sind deine Prämisse, wie zielgerichtet gehst du vor in der Geldanlage? Und mit welchen Instrumenten machst du das? Ich würde das gerne mit dir teilen in meinem Minikurs. Ich habe eine beschränkte Zahl an Teilnehmern und ich möchte die Gruppen extra für Frauen gestalten. Fünf Leute kommen in eine Gruppe rein und extra für Männer. Das ist besser so, weil wir sehr unterschiedlich ticken über das Geld. Und wir haben auch unterschiedliche Herangehensweise und das ist auch gut so. Aber effektiver ist es zu arbeiten mit einer homogenen Gruppe. Ich lade dich ein, unter diesem Video den Link zu finden und in eine geschlossene, in eine private Gruppe Madame Schaufel programmiert auf Reichtum sich anzumelden und mit mir die Lektion, die im einem Monat Ab 1. Februar beginnen oder auch weitere Monate, wenn ich bei YouTube das Video reinstelle. Schau bitte auf der Seite nach einer Anmeldung und komm einfach rein. Wenn das Thema bei dir fruchtet, teile mit jemandem, der das brauchen könnte. Du brauchst keine Vorkenntnisse. Ich werde die Gruppenkonstellation so gestalten, dass man mit Gleichgesinnten und Gleichentwickelten kommt und dass dir nicht mangeln wird. Du musst auch weiter nichts tun, als einfach in dein Wissen einzutauchen und wenn du willst, erst nach einem Monat beginnen etwas praktisch zu tun. Oder auch sofort. Das überlasse ich jedem einzelnen Menschen selber so zu tun, wie es am besten ungenehm für ihn ist. Also unter dem Link findest du die Anmeldung. Ich heiße dich herzlich willkommen schon jetzt. Ich mache Hypnose. Ich trade Aktien an der Börse, Ich spare das Geld. Frugalismus ist auch ein Thema für mich. Darüber werde ich reden in meinem mini -Course. Bis gleich dann. Ich werde mich freuen.